Hallo und herzlich Willkommen bei Jan und Maxi. Ja, heute mache ich eine Rezept. Zuerst nehmen wir eine Tasse, eine Tube Milch, ein Joghurt. Dann ein bisschen verrühren. Jetzt kann man beliebig auch Zutaten mischen, vielleicht ein ganz kleines bisschen Zimt. Nun kann man auch noch beliebig Früchte oder auch Eier hineinmischen. So, jetzt kann man noch ein wenig Zucker oder wer es lieber mag, Streusel hineinfüllen. Wichtig ist, dass es gut durchgerührt wird, damit keine Klumpen entstehen. Ja, man kann auch einen Mixer nehmen. Dann ist es fertig. Und so sieht dann der Drink aus. Schmeckt sehr lecker. Es ist sehr gesund.